Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Gerade im Netz, aber auch im echten Leben, hört man immer wieder diesen Spruch. Und da fragt man sich, ja, was darfst du denn eigentlich nicht sagen? Oder wann gab es denn mal eine Zeit, in der du alles sagen durftest? Interessant, aber auch ein bisschen ironisch ist tatsächlich, dass man diese Dinge, die man angeblich nicht mehr sagen darf oder nicht mehr schreiben darf, überall im Netz wiederfindet, niedergeschrieben. Und das ist doch schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sie doch nicht sagen darf. Also da, da widerspricht sich doch ein bisschen was. Und ich möchte jetzt gerne mit diesem Video einfach mit euch mal schauen, ähm, welche Dinge gibt es angeblich, die man nicht sagen darf? Warum darf man die nicht sagen? Und ähm, ja, stimmt, stimmt das überhaupt? Also wir haben doch eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Was soll das dann eigentlich? Also worüber reden wir hier genau? Und zu diesem Punkt würde ich euch gerne erst einmal ein Beispiel geben, das mir letzte Woche begegnet ist, wo sich ein Mensch im Internet stark homophob und auch rassistisch geäußert hat. Und er hat dann sich wieder angegriffen gefühlt und gesagt, Mensch, das darf man doch hier mal wieder nicht sagen. Also es wurde mir wieder etwas verboten. Und da möchte ich euch gerne das Beispiel einfach vorlesen. Sein Satz war, gegen welche Menschen man eine Abneigung hat, wird man aber schon noch äußern dürfen, oder nicht? das wäre dann gleich homophob oder diskriminierend oder rassistisch oder wie. Diese Person hat dann im Netz ähm, deutlich kontra bekommen und einfach andere Meinungen bekommen, als er oder sie normalerweise wahrscheinlich bekommt. Und dann war er oder sie diese Person ganz ähm, aufgebracht und meinte, ja, aber Meinungsfreiheit, die schützt mich doch. Und das werde ich ja wohl noch sagen dürfen. Tja, und jetzt stellt sich die Frage, was ist Meinungsfreiheit eigentlich? Offensichtlich interpretiert das jeder anders, aber gibt es da überhaupt so viel Interpretationsspielraum? Das sollten wir uns vielleicht mal zusammen anschauen. Und bevor ich euch jetzt irgendeinen Unsinn erzähle, schnappe ich mir mal hier dieses geile Stück Papier. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ganz toll, ganz wichtig, richtig, richtig sexy. Um, Darüber sollten wir vielleicht mal drüber reden, denn hier drin steht eigentlich, was Meinungsfreiheit bedeutet. Meinungsfreiheit ist genau das, was ich jetzt im Moment mache. Sagt dieses geile Stück Papier. Ich darf mich in Wort, Bild, Schrift äußern. Ich darf meine Meinung hier kundtun. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Richtig sexy, dieses Teil. Ja? Um, das Problem ist, es gibt Menschen, die interpretieren das da draußen ein bisschen anders. Ich sage, die Meinungsfreiheit schützt mich vor beispielsweise der Bundesregierung, wenn ich sage, oder der Polizei, dem Staat, wenn ich sage, ich finde, die Bundesregierung macht ihren Job scheiße momentan. Ja, Die können sich dann noch so sehr auf die Schulter klopfen. Ich kann der Meinung sein, die machen einen scheiß Job. Und ich habe da 100 Argumente und Beispiele dafür, warum das so ist. Und laut diesem geilen Stück Papier hier, was nicht jedes Land übrigens hat, sowas hat nicht jedes Land, also es ist schon was ganz Besonderes, ähm, kann ich im Prinzip sagen, hey, Bundesregierung, du machst einen scheiß Job. Und rechtlich kann mir da keiner was. Und genau das ist Meinungsfreiheit. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den ganz, ganz viele Menschen offensichtlich im Netz, vor allem im Netz, ähm, falsch verstehen. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich jeden Bullshit von mir lassen kann und tatsächlich nicht dafür belangt werde. Dafür gibt es rechtlich auch hier im Grundgesetz Ausnahmen. Außerdem gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass mir... Niemand was sagen kann, wenn ich eine Meinung habe, egal wie sie auch ausfällt, dann muss ich damit rechnen, dass ich Kontra bekomme. Ja? Das ist ganz normal für Menschen, die so wie ich jetzt regelmäßig diskutieren. Für mich ist das ganz normal, dass ich Kontra bekomme, dass ich mir überlegen muss, okay, was fange ich jetzt mit dieser Kritik an? Kann ich das annehmen? Muss ich das abweisen? Habe ich bessere Argumente? Aber was Meinungsfreiheit nicht bedeutet, definitiv nicht bedeutet, ist, dass man nicht angetastet oder angerührt werden darf, wenn man eine bestimmte Meinung hat. Das heißt, ich kann immer jemanden kontern. Was, was oft falsch verstanden wird, ist, ähm, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass jeder meine Meinung akzeptieren muss und darauf nichts erwidern darf. Und genau so verteidigen sich aber viele Menschen. Gerade im Netz kann man es ja... Nachlesen, ja, wenn sie irgendeinen Bullshit von sich geben und jemand kontert da, äh, darauf, also das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, ja, jemand kontert dann und hat vielleicht auch gute Argumente, bessere Argumente, das muss man abwägen, ähm, dann sind die Argumente da und dann ist das wichtig, dass man ähm, kontert und nicht sagt, ähm, okay, das ist jetzt deine Meinung, also muss ich das tolerieren, also muss ich das akzeptieren, also ist das richtig. Nein, das ist ein riesen Bullshit. Und genau so versuchen die Menschen, ähm, die teils abstruse Meinungen und Vorstellungen haben, ähm, andere Menschen mundtot zu machen, indem sie sagen, hey, Moment, Meinungsfreiheit heißt also, du musst meine Meinung auf alle Fälle akzeptieren. Das, was ich gesagt habe, ist im Prinzip richtig und da kannst du nichts machen. Du musst akzeptieren, dass ich das so sehe. Und, und ja, klar, du kannst das gerne so sehen, aber ich muss das nicht akzeptieren, überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht bei Meinungsfreiheit. Ja? Deswegen hat ja jeder eben seine Meinung und die Freiheit, diese auszudrücken. ja? Und dann muss man auch damit leben, dass man Kontra bekommt. Und wenn man Scheiße produziert und vielleicht gar keine Meinung äußert, sondern ähm, alternative Fakten von sich gibt, also im Prinzip lügt, oder irgendeinen Bullshit von sich gibt, der gar nicht stimmt, ja? da, dann muss man ja erst recht drauf reagieren, weil das hat mit Meinung dann überhaupt nichts mehr zu tun. Wer Dinge behauptet, die einfach nicht richtig sind, hat nichts mit Meinung zu tun. Da muss man erst recht kontern. Ja? Wenn jemand zum Beispiel ähm, sagt, ja, die Welt, äh, meine Meinung ist, die Welt ist eine Scheibe, ja, es ist absoluter Bullshit, dann ist das keine Meinung, sondern das widerspricht jedem Fakt und jeder wissenschaftlichen Überprüfung und jeder wissenschaftlichen These, jedem Papier, das wir da haben, da draußen, dann musst du erstmal liefern, wenn du tatsächlich so einer Meinung bist, also blödsinn behauptest, dann musst du erstmal liefern und alles widerlegen, was bisher wissenschaftlich geleistet wurde, damit ich das anerkennen kann. Mit Meinung hat das nichts zu tun. Aber genauso spielen viele Menschen gerade im Netz, die sagen, hey, das ist meine Meinung, obwohl es zum Teil gar keine Meinung ist. Ja? Über Meinungen muss, muss oder kann man streiten. Ja? Da, da kann man dann diskutieren und sagen, okay, ich sehe das so, aber ich sehe das so. Aber wenn jemand lügt, wenn jemand einfach nur Bullshit von sich gibt und sagt, Moment, Moment, hier Meinungsfreiheit, du kannst mir gar nichts. Gerade dann, dann muss man besonders vorsichtig sein und sagen, okay, hier, ich habe die besseren Argumente und ich haue jetzt meine Argumente raus und lass dich nicht einfach gewähren, sodass dann irgendwie seitenlanger Bullshit im Internet steht und keiner traut sich, was dagegen zu sagen, weil es Meinungsfreiheit gibt. Und jetzt zurück zum Beispiel vom Anfang, bei dem ich ja gesagt habe, dass eine Person im Netz meinte, sie könne ja nicht mehr alles sagen. Und ähm, er oder sie, diese Person, hat eine Abneigung gegenüber bestimmten Menschen. Und das möchte er doch gerne zum Ausdruck bringen. Ähm, das war äh, in dem Kontext Abneigung gegen Homosexuelle. Aber er hatte auch Abneigung speziell gegenüber bestimmten Ausländergruppen, Ethnien, wie auch immer. Also, es war alles sehr diffus und konfus. Ähm, aber auf alle Fälle hatte er das Gefühl, ich darf meine Meinung nicht sagen, ähm, ich bin aber gegen diese Menschen und ich mag die nicht und das musst du halt so hinnehmen, das ist halt so, ich mag die nicht. Ja, natürlich kann ich jetzt sagen, okay, äh, du magst die Menschen nicht, klar, äh, okay, deine Meinung. Ich kann aber auch sagen, Momentchen mal, hier, unser sexy Büchlein bzw. Unser sexy, unser sexy Papier, ganz wichtig, das sagt nämlich auch schon, hm, Moment. So einfach ist das nicht. Du kannst nicht einfach über Menschen herziehen, gerade nicht, ähm, wenn sie so, wie sie sind, auf die Welt gekommen sind. ja, Sei es ähm, homosexuell oder mit Behinderung oder sie sind was weiß ich wo geboren worden. Das geht einfach nicht. Das darfst du nicht machen. Ja? Das sind einfach die Spielregeln, die hier in diesem Land gelten. Das sind Spielregeln. Kann man sich durchlesen und dann weiß man, wie der Hase läuft. Hier geht es nicht um irgendwelche, wie viele Politiker auch mal von sich geben im Wahlkampf, gerade CDU, CSU und AfD, um irgendwelche Werte, gerade um diese christlichen Werte, diesen Bullshit, ja, also man versucht ja immer irgendwie ähm, irgendwas zu finden, was, wo alle drauf ja sagen können, okay, super, nehmen wir, das ist so schwammig, da kriegen wir ganz viele Wähler mit. Nein, hier geht es nicht um irgendwelche Werte und um irgendeinen Blödsinn, dieser Mensch hat dann auch nur behauptet, es geht um irgendwelche Ideologien, die ihm vorschreiben, dass er was nicht sagen darf. Das hier, das hier schreibt dir vor, im Prinzip, was du zu sagen hast oder was du sagen darfst, so rum, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst, ja, und wenn du damit nicht einverstanden bist mit den Spielregeln. Und da ist es scheißegal, ähm, was deine Meinung ist, wo du herkommst, ähm, was du in diesem Land machst. Ja? Wenn du damit nicht einverstanden bist, gehst du entweder ins Gefängnis oder am besten gleich irgendwo anders hin. Ja? So einfach ist das, wenn du damit nicht einverstanden bist. Oder aber du gehst in die Politik und versuchst, was dran zu ändern. Und vielleicht findest du ja Menschen, die ähm, ja, da mitmachen und da tatsächlich was dran ändern. Aber solange das nicht passiert ist, Halten wir uns alle daran. Ja? Und bevor irgendwelche Politiker von irgendwelchen Werten schwafeln, sollten sie lieber davon schwafeln. Ja? Denn darum geht es hier in diesem Land, um dieses Stück Papier. Ja? Alle haben sich daran zu halten, das hier sind unsere Werte. Das sind unsere gemeinsamen Werte. Nichts anderes, keine religion kein anderer Bullshit. Das sind die gemeinsamen Werte. Und jetzt meine Frage an euch, wie geht ihr eigentlich mit Meinungsfreiheit um? Was macht ihr, wenn jemand sich absolut rassistisch oder homophob oder diskriminierend äußert und für der, derjenige vielleicht noch sagt, okay, das ist meine Meinungsfreiheit, das darf ich sagen, wie kontert ihr dann oder kontert ihr überhaupt? Was macht ihr in so einer Situation? Schreibt gerne in die Kommentare rein, ich lese mir durch. Ich bin echt gespannt auf eure Antworten. Vielen Dank.